Eine feste Masche stichst du mit der Häkelnadel in die nächste Einstichstelle und holst den Faden durch diese hindurch. Ganz wichtig ist an dieser Stelle, dass zwei Schlingen der Masche über der Nadel liegen und sich eine Schlinge unter der Nadel befindet. Es befinden sich nun zwei Schlingen auf der Nadel. Du musst nun den Faden wieder mit der Nadel aufnehmen und ihn durch diese beiden Schlingen ziehen. Anschließend stichst du in die nächste Einstichstelle und ziehst den Faden wieder durch die Schlingen. Es befinden sich somit wieder zwei Schlingen auf der Nadel. Jetzt machst du einen Umschlag und ziehst den Faden erneut durch beide Schlingen.